Herzlich willkommen zu meiner Session über barrierefreie Webseiten in der Praxis. Ihr wisst ja alle, und ich möchte euch nicht mit Zahlenmaterial langweilen, dass äh, Behinderungen äh, ungefähr eine Milliarde Menschen betreffen. Dabei sind Behinderungen als schwere Behinderungen gemeint. Und in äh, einem Land wie Deutschland mit so einer alten, relativ alten Bevölkerung ist der Prozentsatz der Menschen, die in irgendeiner Weise äh, visuell oder auditiv von der Benutzung von Webseiten ausgeschlossen sind, wesentlich höher. Es gibt ja, und das ist offensichtlich, Blindheit als absolute Barriere, um Webseiten zu benutzen. Inzwischen ist aber Taubheit fast eine ebenso große Barriere. Und äh, dabei muss ich auch gleich sagen, dass ich selber betroffen bin. Also ich bin taub und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann äh, schreibt das bitte auf und sprecht mich nachher an. So, es gibt aber auch äh, unsichtbare Behinderungen mehr oder weniger. Das sind so einfach Farbfehlsichtigkeiten oder auch schon Alterssichtigkeit. Kann einen ganz schön zu schaffen machen bei dem berühmten Hellgrau auf Weiß des einer Schriften. Ich stehe hier äh, sozusagen in mehreren Rollen. Auf der einen Seite bin ich Privatmensch und als solcher in einem Verein für Menschen mit Behinderungen äh, versuche ich äh, denen ein äh, normales Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig bin ich aber auch professioneller Dienstleister ich war viele Jahre lang in einem Großkonzern beschäftigt als Softwareberater und habe mich damals schon, als das Internet noch nicht zu so denken war, mit dem Thema Usability beschäftigt. Inzwischen äh, habe ich mich aus dem Berufsleben verabschiedet und bin dann, um für meinen Verein eine Webseite zu erstellen, auf Joomla gekommen und hängen geblieben. Inzwischen habe ich mich da in der Programmierung beschäftigt, und äh, betreibe hauptsächlich die Entwicklung von Extensions für Joomla. Jetzt in der letzten Zeit habe ich mich jetzt zusätzlich in den Joomla Accessibility Team eingebracht. Und das wird jetzt richtig spannend, denn wir wollen Joomla richtig barrierefrei machen. Warum... Ähm, sich überhaupt alle Webdesigner eigentlich mit dem Thema barrierefrei beschäftigen sollten, das sind kleine Kommerz. Was ihr für barrierefreie Webseiten macht, kommt meistens dem allerberühmtesten, allerwichtigsten blinden Teilnehmer zugute. Und das ist der Google. Suchmaschinen sind blind. Sie sehen die Seite wie ein Blinder. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber auch erkannt, wie wichtig es ist, Menschen das Grundrecht auf Information ähm, bereitzustellen. Und äh, die Gesetzgeber sind jetzt in letzter Zeit recht aktiv geworden. Was äh, ein ganz glückliche ganz glückliches Symbiose ist, ist die Responsivität und die Barrierefreiheit. Wer schon länger dabei ist, der erinnert sich an die Zeiten, als Printdesigns pixelgenau umgesetzt werden mussten. Das Bild musste auf ein Viertelpixel in den Text integriert sein und wehe, wehe, wenn es einem Webdesigner einfiel, die Schriftgröße um ein paar Pixel zu vergrößern. Dann war das schöne Design zerstört und das ist jetzt mit dem Responsive Design Geschichte geworden, Gott sei Dank, zum Glück für Schriftgrößen und die Anordnung von Bildern. Ja, was für Webdesigner ebenfalls ein ganz beträchtlicher, ein ganz wichtiges Datum ist, das ist das exakt heute in einem Jahr. Laut der Richtlinie des Europäischen Parlaments, die im Dezember 2016 in Kraft getreten ist, Ab September 2018 offizielle Angebote barrierefrei sein müssen. Äh, wobei es natürlich tausende von Ausnahmen und äh, Verzögerungen usw. So gibt, aber die Linie ist mal klar. Und wenn ihr Glück habt, dann kommen damit Aufträge auf euch zu. Ich stehe jetzt hier, um euch zu äh, eine Basis zu geben, die ihr Angebote schreiben könnt, was ihr berücksichtigen müsst, wenn ihr barrierefreie Seiten erstellen wollt. Hier ist ein ganz wichtiger Satz, wenn ihr ein Angebot kommt, bekommt, eine Seite barrierefrei zu machen. Schaut euch die Seite an, wenn die Usability nicht stimmt, wenn es eine schlechte Seite ist, für normal los dann fangt gar nicht an, irgendwelche barrierefreie Maßnahmen drauf zu klatschen. Es bringt nichts. Wenn Schlechte Usability ist, es ist sinnlos, was weiter für Barrierefreiheit zu tun. Dann versucht ein Auftraggeber davon zu überzeugen, dass man gleich Zeit von vorne anfängt. Die wichtigsten Begriffe, die jeder kennen sollte und muss, der sich mit dem Thema befasst, ist ähm, Web Content Accessibility Guideline. Das ist ein Regelwerk, das für Webdesigner dasselbe ist, wie das bürgerliche Gesetzbuch für Juristen. Diese Guidelines könnt ihr im Internet nachschauen und ich werde sie bestimmt nicht vorlesen. Aber ihr müsst wissen, dass die vier wesentlichen Prinzipien äh, darin ja, Was soll ich sagen, also dass auf diesen vier wesentlichen Prinzipien, Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit alles hinausläuft, um Seiten für alle äh, verfügbar zu machen. Ich verabscheue ehrlich gesagt das Wort Barrierefreiheit. Ich finde, barrierefrei gibt es nicht und wird es nicht geben, kann es nicht geben. Ich finde es besser zu sagen, man möchte etwas zugänglich für alle zu machen. So gut es eben geht. Und wenn diese vier Prinzipien eingehalten werden, dann klappt das auch. Wobei ich jetzt das Letzte, das robust, einfach so erkläre, dass es muss gut programmiert sein. Es muss <lacht> fehlerfreies HTML-Gerüst da sein. Robust heißt, jeder Browser und jede assistive Technik kann an der Seite interpretieren. Das, äh, die vier Prinzipien sind ja erstmal Theorie, es sind einfach Begriffe. Um das zu präzisieren, gibt es zwölf Richtlinien und 61 Erfolgskriterien. Eine Seite ist barrierefrei oder kann sich barrierefrei nennen, wenn sie bei, einer, bei den 61 relevanten Kriterien äh, Plus hinschreiben kann Und wenn kein Ausschlusskriterium getroffen wird. Es gibt Kriterien, wenn die vorliegen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Alle 61, Kriterien, alle 61 andere Kriterien abhaken, aber die Seite ist nicht barrierefrei. Und das sind ganz viele, da werdet ihr staunen. Hier habe ich einen Link. Wenn ihr etwas genauer wissen wollt, ist diese Seite diejenige, die ihr anschauen müsst. Das ist verständlich erklärt, das sind sämtliche Kriterien. Und Erfolgs- und Verständnispunkte und die Konformitätsstufen bedeuten ein A, einigermaßen Barriere fragen eigentlich Basis, das sollte jedes Alter haben. Zwei A bedeutet, die Seite ist äh, zugänglich für die meisten und diese 2A äh, sind das, was wir anstreben, auch in Tuna. Die 2A äh, sollte jeder anstreben, der etwas äh, an einer Seite ändern muss, um sie barrierefrei zu machen. 3A äh, würde bedeuten, ist es ist wirklich barrierefrei für alle. Und ich muss euch sagen, ich habe noch nie eine Seite gesehen, die diese 3A äh, erreicht. Denn 3a bedeuten, jeder Text hat auch eine Darstellung in Gebärdensprache. Kann man das schon machen? Ah, und es würde bedeuten, jede PDF-Datei ist barrierefrei. Es ah, würde bedeuten, was war habe ich jetzt vergessen. ist also egal, jedenfalls, es gibt keine Seite meines Wissens, die alle das Kriterien erfüllt. Ah ja, leichter Sprache. Jede Seite muss auch in leichter Sprache vorhanden sein. Und schon bei den Gebärdensprachvideos ist es klar, dass das nicht geht. Beziehungsweise es geht schon, aber nur eben immer für eine einzelne, für eine einzelne kleine, abgeschlossene Einheit. Denn ein Text, der sich alle drei Wochen ändert, kann nicht alle drei Wochen neu gebärdet werden. Das geht einfach nicht. Und äh, es gibt also ganz wenig Seiten, vor allem der Regierung, die dieses Ziel anstreben. Für deutsche Webentwickler ist es noch wichtig zu fragen, ob eine Seite nach dem BITV barrierefrei sein muss. Das ist ein Regelwerk, eine riesige Liste von Checkpunkten der die abhacken kann, kann sagen, dass er nach Deutschen, BITV, eine barrierefreie Seite hat. ist aber nicht genau dasselbe wie in den Web Accessibility Guidelines, so dass man dann, wenn man im europäischen oder im internationalen Bereich tätig ist, das nicht so eins zu eins äh, festlegen kann. Bei einem Auftrag oder wenn man ein Angebot macht, Müsst ihr also fragen, wer ist die Zielgruppe? Sind es, ist es die Bevölkerung, sind es alle? Dann habt ihr nämlich eine andere Anforderung, als wenn die Zielgruppe zum Beispiel das Institut für Mikrobiologie ist. Da braucht ihr bei der, bei, bei der Sprachebene nicht dieselben Maßstäbe anlegen. Ihr müsst wissen, welche Konformitätsstufe müsst ihr erreichen. Das entscheidet über Aufwand und Kosten letzten Endes. Ihr müsst wissen, muss ich BETV erreichen und schließlich müsst ihr auch wissen, ob eine Qualitätssicherung und ob Schulungen notwendig sind. Denn nicht jede Barrierefreiheitsmaßnahme ist wirklich zielführend. Und das müssen, das seht ihr hier so, <lacht> Nicht jede Maßnahme, die auf dem Papier korrekt ist, wie eine Rampe für Rollstuhlfahrer, ist dann in der Praxis auch brauchbar. So, wir sind ja jetzt hier ähm, als Joomla-Anwender. Wenn wir eine Webseite erstellen, haben wir auf der einen Seite äh, ein Bein der Software Joomla. Joomla ist nicht barrierefrei, im Backend nicht, im Frontend bietet Joomla eine ganz gute Basis. Es ist auch in der Version 3.8 jetzt, nicht hundertprozentig, aber es ist eine gute Basis, man kann darauf aufsetzen. Nun hat ihr aber nicht alleine mit Joomla, also meistens kommt dann noch ein Designer dazu, ein Template Power. Das könnte alles in Personalunion sein, dass es egal es geht um die Rollen. Und ihr werdet später eine von euch erstellte Struktur und den Content von Redakteuren weiter bearbeitet haben. Ihr werdet einen Betreiber haben, der eventuell selber Extensions einsetzt. Und jeder von ihnen könnte an einer wunderbar perfekt übergebenen barrierefreien Seite die Säge ansetzen. sodass, äh, wenn wir zum Beispiel eine Zertifizierung machen, diese Zertifizierung nur für einen Moment <lacht> für weitere Arbeits- und Redakteure zuständig, dann müsste man Qualitätssicherungsmaßnahmen machen und sogar wir alle halbe Jahre ein Audit führen, die Seite neu begutachten. Es gibt Zertifizierungen im Web, aber sie sind selten und sind teuer. Und man muss das dem Auftraggeber dann klar machen, dass eine Zertifizierung der Startpunkt für einen Prozess ist. Ich will euch jetzt ein paar Beispiele geben, was man berücksichtigen kann, muss, soll, um diese Kriterien Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Wahrnehmbarkeit zu erfüllen. Eins davon, das Kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist auch ein SEO-Kriterium. Das ist der Alttext für nicht, für nicht ähm, Textinhalte. Also Alttext für Bilder. Oder was jetzt zunehmend eigentlich notwendig ist, auch ähm, Textdarstellung von Videos. Ich habe selber, ich kann, kein, ich kann kein Video anschauen, ich kann kein äh, video anschauen. Manchmal gibt es zwar Untertitel, die sind aber meistens schlecht und ich kann nicht gleichzeitig Untertitel lesen und das Bild anschauen. Also ich, bin ich immer dankbar, wenn irgendjemand den Text noch dazu schreibt. Bei diesen ähm, Bildern, die kennt ihr ja alle, haben wir drei verschiedene ähm, Bewertungen. Das eine ist, dass ein Bild einen wichtigen Inhalt hat. Wie heißt wenn ein Blinder sich die Seite vorlesen lässt, dann würde er, wenn er den Inhalt des Bildes nicht kennen würde, nicht verstehen, worum es auf der Seite geht. Es gibt Bilder, die ähm, wichtig und interessant sind und es gibt rein dekorative Bilder, Schöne Sonnenuntergang im Hintergrund. Es ist für, für den Blinden jetzt uninteressant. Und je nachdem, welche Art Bild man hat, muss auch der Alttext verschieden sein. Ich habe hier ein Beispiel von einer Seite. Da seht ihr, äh, es ist ein Foto von einem Steg, auf dem Volkshochfahrer direkt so einfahren können. Drunter steht: pack die Badehose ein und ein Text, der äh, zu diesem Bild gehört. Jetzt kann der Redakteur überlegen, was schreibe ich jetzt hin? Wir haben jetzt irgendwas hingeschrieben, äh, Foto einer Rampe. Das ist okay. Es ist ein kurzer Text, stört keinen, gibt dann einen kleinen äh, Fahrgeschmack. Man kann aber auch gar nichts hinschreiben. Also Alttext und Anführungszeichen. Dann sagt der Screenreader gar nichts. Und das ist im Erwägung des Redakteurs, ob er sich denkt, na, das ist jetzt dekorativ, das ist ein Alcatraz. Oder ob er denkt, das müsste der Behinderte jetzt wissen. Es gibt einige Fälle, die sind einfach falsch. Falsch ist, und das machen ganz viele Redakteure, das könnt ihr, schaut euch mal die Webseiten an mit dem äh, Inspektor. Redakteure neigen dazu, die Überschrift zu kopieren und als Alttext einzufügen. So, hier sitzt der Blinde da und der Screenreader sagt, "Pack die Badehose ein, Grafik. "Pack die Badehose ein, Link. Und das hat der Blinde dann davon. Nichts. Und er hat auch nichts davon, wenn äh, Webdesigner anstelle der des Alttextes äh, den, Bildnamen, äh, den Namen der JPEG-Datei hinschreiben, die oft noch mit äh, Größenangaben verziert wird. Das ist schon nützlich, wenn die Grafik fehlt, weil man sie dann schnell findet, weil man dann schnell weiß, wo man nachschauen muss. Aber für den Blinden ist das uninteressant. Ebenso uninteressant ist ein Roman zu einem Bild, äh, der eigentlich dem Blinden nur die Zeit stiehlt, weil es keine Information ist. Das wäre... Das war ein Beispiel für, eins dieser, für eine dieser Richtlinien. Wahrnehmbarkeit. Du musst den Inhalt an der Seite aufnehmen können, egal mit welchem Medium, ob du sie siehst oder hörst oder auf der Player Schrift tasten kannst. Joomla unterstützt das, insofern, als ihr, ja, wenn ihr in Joomla ein Bild einfügt, habt ihr die Möglichkeit, den Alttext anzugeben. Oder auch eine Bildunterschrift, das geht natürlich auch. Das ist auch eine SEO-Maßnahme. Hier kann man ein paar Keywords unterbringen. Und was man nicht tun darf, das ist eben den Alttext ganz weglassen. Aber das könnten die Redakteure auch im Prinzip und deshalb muss man sich wirklich schulen. Dann eine Sache, die wir in Joomla, äh, wer schon lange bei Joomla dabei ist, der kennt das. Es gab in den alten Beats-Templates die Möglichkeit, äh, Content, äh, die Navigation zu überspringen. Also das sind unsichtbare Links, mit denen man direkt zum Content springen kann. Denn, ihr müsst euch vorstellen, der Blinde sitzt da, die Webseite wird gerendert, Der Screenreader fängt oben an und liest erstmal die Navigation vor. Jetzt kann so eine Navigation sehr lang sein. Und das jedes Mal, wenn die Seite aufgerufen wird. Dann ist es also schon fair und, und nützlich, wenn man dieses überspringen kann. Und ihr seht das auch jetzt, wenn wir in der jetzigen joomla version wenn ihr mal die Seite nicht mit der Maus bedient, sondern mit dem Tapping. Dann werdet ihr sehen, dass es im Backend, jetzt ähm, diesen, diese Möglichkeit gibt, das Vinyl zu überspringen und zum Hauptinhalt zu springen. Da spart ihr euch eine ganze Menge Tapping. Und ihr habt da die erste Folie gesehen, vielleicht die ich in Erinnerung. Äh, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind fast alle gelähmt. Das heißt, sie können ihre Hände nicht bewegen oder kaum bewegen. Für die gibt es dann äh, zum Beispiel so, ähm, Tastaturen, wo sie eben nur mit einem Finger vorwärts tappen können. Manche machen es auch mit der Zunge. Und die sind froh, wenn sie sich das Tapping über 30 Menüpunkte ersparen können. In den modernen Templates ist das irgendwie verloren gegangen, es kümmert sich einfach keiner drum. Dabei ist es so eine Winzigkeit, diese zwei unsichtbaren Links einzufügen. So, jetzt, äh, ich habe euch ja gerade das tapping angesprochen und da gibt es etwas, das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, <lacht> das ist der Fokus, den Fokus zu halten. Der Fokus muss sichtbar sein, das ist ähm, eines der Prinzipien und ist notwendig für die 2A, für die Konformitätsstufe 2A. Ihr seht also hier bei dem Beispiel, dass der Fokus sichtbar ist um den Benutzer herum. Aber was passiert jetzt, wenn ihr weiter tappt? Jetzt kommt ihr irgendwann bei dem Tapping vielleicht auf einen Link, auf einen Button, der genau die Farbe vom Fokus hat. Und dann seht ihr den nicht mehr. Das heißt, wenn ihr eine Seite macht, ihr müsst euch schon selber durchtappen und schauen, was ihr seht. Ja. Ähm, ja, das ist auch eine schöne Seite, ja. Ich bin jetzt kurzzeitig farbenblind geworden, denn was eigentlich da war, war das hier. Und das ist jetzt ein Ausschlusskriterium. Eine Seite, bei der man nur an den Farben erkennt, was ein Link ist oder nicht, kann nicht barrierefrei sein. Ausschlusskriterium, denn das schließt alle Leute aus, die farbenblind sind. Jetzt gibt es noch einen Begriff, den jeder kennen muss, und das ist das Area. Area ermöglicht es, Seiten, egal ob für, für Blinde oder für, für das Tapping, barrierefrei zu machen mit JavaScript, mit jQuery, was früher nicht möglich war. Es gab früher, gab es die strenge Regel, du hast eine barrierefreie Seite, also darf kein JavaScript da sein. Das ist jetzt damit erledigt. Wir brauchen uns mit dem Thema, das ist ein Thema für Entwickler und ich brauche nicht weiter darauf eingehen. Aber ihr müsst wissen, dass das wichtig ist und ihr müsst wissen, dass ihr, wenn ihr eine Extension einsetzt, nicht sicher sein könnt, ob diese Extension auch diese Area Attribute benutzt. Area-Attribute sind äh, sowas, wir, auf, äh, wir können bei, bei jeder Truler-Webseite einfach mal das Login anschauen. Dann seht ihr hier, Area required true. Der Screenreader liest jetzt den Blinden vor. Das ist ein Pflichtfeld. Der Blinde sieht aber nicht, dass das Pflichtfeld nicht ausgefüllt ist. Das sieht, wir sehen schon. Für den Blinden ist die Information area invalid true. Die Information, dass an der Stelle etwas falsch oder gar nicht eingegeben ist. Es gibt ganz viele solcher Attribute und äh, dafür gibt es auch eine, ja, gibt es im Internet massenhaft Informationen. Wir wollen uns aber nicht weiter damit beschäftigen jetzt, sondern wir wollen überlegen, wie könnt ihr selber eine Website beurteilen, wenn ihr sie vor euch habt. Ihr sollt eine Website barrierefrei machen, das macht ihr. Ihr schaut sie erst einfach mal an. Zappelt was? Ähm, ein, ein Slider zum Beispiel. Es gab ja eine Zeit lang keine Seite, ohne dass oben äh, ein Slider drauf war. Ein Slider schließt Menschen aus, die ein Aufmerksamkeitsdefizit haben. Die können eine Seite nicht, nicht mehr aufnehmen, den Inhalt nicht aufnehmen, wenn sich irgendwas bewegt. Das ist also ein Ausschlusskriterium. Das heißt, wenn man einen Slider hat, und das ist ja auf den modernen Seiten so, dann muss man den stoppen können. Oder man muss eben einen äh, Pfeil links und rechts haben, wo man den Slider selber betätigen kann. Darf sich nichts bewegen, was man nicht stoppen kann. Es darf keine Hintergrundgeräusche, keine Geräusche machen die Seite. Denn dann kann der Blinde der Seite nicht, den Screenreader nicht mehr hören. Es darf keine äh, Seite sein, bei der man die, Farb, die Farbenblinden ausschließt, bei der man Informationen nur über die Farbe erkennt. Und es darf keine Seite sein, die eine Fokusfalle hat. Das heißt, Setzt euch auf die Hände, legt den Bleistift in den Mund und tappt euch durch. Dann kommt ihr vielleicht auf so einen äh, Foto auf eine Galerie und das, bei der zum Beispiel die ich auf meiner eigenen Seite eingesetzt habe, äh, ist eine Fokusfalle, das habe ich leider zu, zu spät gemerkt. Also komme ich nicht mehr raus, wenn ich da drauf getappt habe, keine Chance mehr, dass es weitergeht. So. Das sind jetzt einfach die Augenschein, Augenschein, das kann jeder anschauen ohne besondere Hilfsmittel. Ihr könnt euch aber auch, wenn es euch interessiert, einen Screenreader installieren. Äh, das habe ich mir gemacht, das Dumme ist, dass ich den Screenreader jetzt nicht mehr. <lacht> aber man kann bei dem auch eine, äh, einen Text anzeigen lassen. Und dann... Ich es euch, es ist das sowas von nervig. Wenn ihr dann zum 20. Mal das ganze Menü vorgelesen kriegt, dann wisst ihr, warum diese Links, äh, diese Überspringen von Navigationen nützlich und sinnvoll ist. <lacht> äh, ihr könnt WAVE aufrufen und dort äh, die Seite eingeben auf der Seite. Das WAVE testet die Seite Möchtest du mal zurück? Und gibt dann ähm, Informationen dieser Art aus. Checkt also Farbkontraste, checkt, ab, ob äh, Alttexte da sind. Aber, wie ich vorher gesagt habe, es ist dann ein Alttext da, aber ob dieser Alttext richtig und sinnvoll ist, das kann natürlich das Verfahren nicht entscheiden. Dann gibt es das X. Das ist ein äh, Developer-Tool. Also, wenn ihr, das äh, wenn ihr das installiert, das ist einfach ein Firefox-Add-on, dann habt ihr rechts oben auf der Seite ein, ein Icon. Und das angeklickt zeigt euch so etwas Ähnliches wie das X, äh, wie das WAVE. Nur hm. ein bisschen anders gestaltet. Diese Tech-University da. Die haben sehr gute und sehr gut dargestellte Informationen zu Seiten für Barrierefreiheit. Das ist jetzt eine nette Sache, die man ganz gut und verstehen kann und mit denen man auch Notfall als Auftraggeber gut überzeugen kann. Es ist, er bekommt die Information, zum Beispiel mit Wave, dass ein Farbkontrast nicht stimmt. Dann könnt ihr auf dieser Seite äh, diese Farbkontraste abchecken und gegebenenfalls korrigieren. Ihr seht hier, dieses Pink auf Grau hat eine Ratio von 2,4. Das ist schlecht. Wir müssen äh, im, im Bereich Barrierefrei mindestens 4,5 erreichen. Für zwei Orte. Für 3a äh, muss man sogar über 7 oder 8 erreichen. Und mit dieser Seite kann man also, äh, wenn ein Designer so eine schöne hellgraue auf weiß Seite vorschlägt, ihm klar beweisen, dass das so nicht geht. Ja. Das war also jetzt, äh, was ich an Beispielen zeigen wollte. Es ist ja so ein riesiges, riesiger Wust von Informationen. Da muss irgendwann mal ein Ende sein. Was ich jetzt ähm, noch erwähnen will, das ist, dass in Joomla ganz große und aktuelle Anstrengungen gemacht werden, die nächste Joomla-Version 4 äh, auf das Level 2a zu bringen. Dazu äh, schauen wir jede einzelne User-Interface-Komponente an. Zum Beispiel einen Button. Da möchte man denken, Button ist doch äh, das Normalste auf der Welt und ist es auch. Aber trotzdem, ihr werdet nicht glauben, wie viel man da beachten muss. Von, vom Contrast her, vom Fokus her, vom, äh, von der Beschriftung her und von den Area-Attributen her. Es gibt äh, Switcher und äh, Dropdowns. Und alles ist unter Umständen ganz schön kompliziert. Die äh, Developer äh, und die Accessibility-Gruppe äh, Accessibility tun sich jetzt zusammen, um äh, das Beste und Stabilste daraus zu machen, was wir <lacht> überhaupt erreichen können. Und wenn jemand von euch gerne äh, da mitmachen möchte und Kenntnis zur Accessibility hat, der kann sich also gerne mit anklingen. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende meiner Ergüsse, unsere Vision ist, unser Ziel ist, diese Diskussionen und diese Sessions über Barrierefreiheit unnötig zu machen. Wir wollen erreichen, dass Barrierefreiheit so etwas ganz Selbstverständliches wird. So, wenn man auch inzwischen öffentliche Gebäude automatisch mit Rampen baut, auch nicht so wie vorgegangen. Okay. <lacht> so soll Joomla eine Basis sein, auf der alles automatisch flatter äh, zwei 2 ist. Und wir wollen auch erreichen, dass Extension Entwickler verstehen, worum es geht. Ja. Kann aber sein, dass ich das nächste Mal noch mal über die Barrierefreiheit in v spreche. Aber <lacht> jedenfalls also danke ich euch fürs Zuhören. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bin ich gern bereit, das zu beantworten. Ihr, wir könnten, ihr könnt mich ja ähm, schriftlich äh, beauftragen. Und ich bin gern bereit, mit euch draußen zu sprechen aber eben uh, unter vier Augen sozusagen. Gut, vielen Dank. <klick>